Hallo ihr Lieben, hallo hier ist wieder der Rizzo, hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo, hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo, hallo ihr Lieben, hier ist wieder, Rizzo. Hallo, Lieben, hier ist wieder euer Rizzo, habt ihr schon vermisst? Ich denke schon, oder? Der Robert sitzt heute mal neben mir, hat natürlich auch äh, seinen Grund. Na Wind. Warum sitzt Robert neben mir? Machen einen kleinen Jahresrückblick. Rizzo kocht, 24 Folgen. Hm. Zwei Staffeln und jetzt gucken wir mal ganz einfach rein was da so cooles mit dabei war im Rückblick natürlich äh, mit euch zusammen. Ne? Hier ist wieder der Kai und wir kochen heute zusammen. Und vorher brauchen wir natürlich die richtigen Lebensmittel. Und die kaufen wir bei Edeka Müller in Krumbach. Und dann geht es ab nach Konradsdorf ins Küchenstudio und dort kochen wir zusammen. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Showtime. Hallo und herzlich willkommen bei äh, Rizzo Koch, dem Format Kochen Online. Ganz einfach euch beizubringen oder zu zeigen, äh, wie man mit frischen Produkten, die wir heute früh auch tatsächlich erst gekauft haben, äh, bei Edeka Müller in Wilsdruf äh, hier ein tolles Gericht zaubern. Es war eine aufregende, geile Zeit, Robert, oder? Ja, und vor allem eine andere. Absolut. Und äh, erstens bin ich übelst dankbar dafür, dass du neben mir sitzt und mit mir dieses Projekt zusammen begonnen haben und auch natürlich auch weitergehen. Ja. Das war ein, ein riesig geiler Entschluss, weil dann kommen wir nämlich gleich mal dazu, wie es dazu gekommen ist. Ja. Erzähl doch. Überhaupt. Wie bist du äh, überhaupt darauf gekommen? Wie ist denn Ritzel kocht überhaupt entstanden? Ritzel kocht ist bei naja irgendwann im März, Ende März diesen Jahres entstanden, wo ich im Garten draußen bei mir gesessen haben, wir haben ein bisschen rumgekocht, ein bisschen gemacht. Und äh, mich rief jemand an und äh, fragte nach, wie und was sie jetzt äh, so machen könnte, wie sie was kochen könnte. Und da habe ich mhm. mir so überlegt, ja dann machen wir das Ganze eben halt via Facetime. Aber mhm. warum machen wir das nicht nur für einen, sondern warum machen wir es nicht für mehrere? Ja. Und dann habe ich mir so überlegt, machst du das mit dem Louis zusammen? Ne? Mit dem Juni? So mit kleiner Kameratechnik und Bim Bambo und. Na, die dann, von deinen Urlaubsbildern war ja eh da. Genau. Und dann kam aber Robert ins Spiel. Wir haben uns irgendwie zusammen telefoniert und hm. dann habe ich, hab ich erzählt von dem Projekt. Und dann hat er gesagt, da wollen wir es richtig machen oder. Lassen wir jetzt. Oder lass Und da haben wir dann gesagt, wir machen es richtig. Machen das. Und es war eine weise Entscheidung. Genau, und so sind wir zueinander gekommen. Aber wir kennen uns natürlich nie erst seit März äh, 2020, Robert. Ne? Wir haben ja auch schon ein paar Monate. Ich überlege auch jedes Mal wieder, ähm, wann und wie und wie lange das zurückliegt. Ja, aber das ist schon ganz schön krass. Hast du den Augen mal verloren, eine Weile? Ja, da hatte auch jeder so mit sich ein bisschen zu tun und mit seinen eigenen Sachen, die er so gerne wollte, machte, musste. Aber ja. Ich fand den Anruf auf jeden Fall ziemlich geil. Das war mega und so sind wir dann wieder zusammengekommen mhm. und seitdem eigentlich täglich, also mindestens, wenn wir uns nie sehen, aber wenn wenigstens eine Stunde telefonieren wir. Das kriegen ja? wir hin, ja. Und es äh, sind natürlich auch viele Sachen entstanden dadurch, ne? also mit diesem Projekt Tritt so kocht, äh, ganz einfach. Euch da draußen so ein bisschen die Leidenschaft, Rizzos Leidenschaft, meine Leidenschaft so ein bisschen zu transportieren und äh, so Küchen Basics, so Einstiegsgeschichten. Na? Mehl, Zucker, Salz, Badenhefe und Hier Schale nicht verdaulich ist, deswegen. Schält euch den Kaprika. Ja, scharf ja, scharf wäre super, das ja. ist immer ganz wichtig. Den schneiden wir gerne mal hier raus. Hier einfach mal einen Keilschnitt. Für den Anfang natürlich und äh, auch das Ganze mit einer gewissen Unterhaltung. Ja, also mit, mit immer Gästen dabei, spannenden Gästen, die immer bis dato aus meinem, in meinem Leben schon mal ja. unterwegs mit waren. Ne? Außer mit dir, mit dir habe ich noch nie gekocht, aber du kannst schon die ein oder andere… Kann ich. Kannst du, ne? Also ich habe, muss man vielleicht auch mit dazu sagen, dass, wenn man sich in so ein Projekt reinhängt, dass das natürlich dann auch nie einseitig passiert. Und dann steht man so hinter der Kamera und sieht dann und hört zum hundertsten Mal, äh, wie weit Salz fliegen muss. Ähm, und das verändert einen auch. Also ich habe früher, muss ich sagen, auch das Essen machen oder überhaupt Nahrungsaufnahme so ein bisschen auch als naja, ich sage jetzt mal Last empfunden, wo man gesagt hat, na gut, in der Zeit kannst du nie produktiv arbeiten, du kannst dich nie mit anderen Sachen beschäftigen, die dir lieber machen wollen würdest. Und wenn man es einfach probiert, ist es schon echt krass, wie viel Spaß das macht. Und dass es eigentlich überhaupt nie verschwendete Zeit ist, sondern eher im Gegenteil. Dass das eigentlich einen sehr großen Teil vom Leben einnehmen kann und vielleicht auch sollte. sollte. Und das sollte so unser Fahrplan sein für die Zukunft. Das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Dort in die Richtung zu gehen, euch das Ganze näher zu bringen, regional, äh, nachhaltig und äh, natürlich auch mit Liebe dabei zu sein. Weil das ist natürlich äh, das A und O beim, beim Kochen. Ne? So schmeckt dann natürlich auch das, das Endprodukt. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Pezi. Wir machen heute eine Suisse Mega! So, die Soße wird wieder sensationell. Wir würden jetzt mal ein bisschen Rotwein ablöschen. Robert, noch mal bitte den Rotwein. Danke! Da kann ruhig richtig was rein. Das macht nichts. Das gibt Geschmack. Im Prinzip jetzt einfach nur schön einreduzieren lassen. Ja, auch so ein bisschen das Bewusstsein dafür zu ja. haben, dass ähm, na ja, niemand irgendwie Altöl in seinen Motor kippt. Ähm, und so ist das ja beim Organismus ja auch. Ne? Wenn man da geile Sachen reinfüllt, dann kann man eben auch geile Leistung erwarten. Genau. Jetzt kommt es natürlich dazu, so ein Projekt findet natürlich immer in Räumlichkeiten statt und das hat sich dann so ja, durch das Universum mehr oder weniger ergeben, <lacht> ja. äh, dass das alles an einem Ort stattfindet. Dafür sind wir natürlich wahnsinnig dankbar, äh, das Ganze hier bei den Liebschuss in Konradsdorf zu machen. Hey, servus, hier ist der Kai, hallo, ich grüße euch. Und zwar äh, möchte ich euch heute mal zeigen, wo wir dann äh, diese ganzen Drehs äh, für Rizzo, Rizzo kocht halt herstellen, produzieren etc. Gut, dann kommt einfach mit. Auf geht's, ich zeig's euch. So, schaut mal hier das Küchenstudio, wo auch alles begangen, begonnen hat. am Part 1 habe ich euch das ja schon erzählt, dass hier so meine ersten Kocherlebnisse, Kochkurse, Kochveranstaltungen, Geburtstage, Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern im Rahmen von ja, 15 bis das meiste waren sogar 40 Personen, die hier drin stattgefunden haben. So, hier die Kochinsel, mal noch ohne Produkte, noch nie eingerichtet. Geht dann gleich los, wenn wir wieder mit dem Dreh beginnen. Genau, also, jetzt schauen wir nochmal bei den Liebschuss vorbei. So, jetzt machen wir einen kleinen Rundgang durch die Küchenausstellung. Heidi ist gerade in der Küchenplanung, von daher also hier auch ein großes Portfolio an, an Küchen. Also lieben Dank nochmal an die Liebschers, lieben Dank an den Patrick, Patrick Müller, oh ja. äh Edeka Müller in, in Wilsdruf, der natürlich auch die ganzen Sachen unterstützt, äh, was die Lebensmittel, die Frische der Lebensmittel, die Regionalität der Lebensmittel halt widerspiegelt. Dafür ist äh, der Patrick dabei, vielen Dank dafür. Und äh, er ja, hat uns natürlich noch immer schön mit, mit Frische, mit Leidenschaft unterstützt bei, jedem, bei jeder Folge, und zwar die Niki. Okay. Nicoles Blumenatelier in Freiberg, vielen lieben Dank dafür, für deinen, oder deine harmonierenden äh, Blumengrüße zu jeder, äh, zu jeder Folge Ritze Kocht. Lieben Dank. Äh, oder was machen wir noch Ritze Kocht? Natürlich auch bei dir zu deinem Event. Äh, ob das eine Firmenfeier ist, ob das eine Weihnachtsfeier ist, ob das... Äh, für Geschäftspartner in Workshop ist oder wie auch immer. Also dort ist natürlich der Fantasie keine Grenze gesetzt, der Ritzel kommt natürlich auch zu dir. Und was noch das absolute obergeile ist dabei, der Bünger kommt auch mit. Mhm. Und der Bünger macht für euch dazu auch geile Filme. Ne? Bewegte Bilder, absolut denke ich mal, Ach, das Nonplusultra, oder? Das Medium, mit dem man eben auch Menschen erreicht und das Kochen verbindet. Und die Bilder vom Kochen verbinden dann auch nochmal auf einer ganz anderen Etage, auch wieder nachhaltig. Also nicht bloß ein Event machen und äh, sich an dem einen Tag freuen, sondern dann eben auch noch was für später zu haben, ist, denke ich mal, aktuell das geilste Medium, um Leidenschaft zu transportieren, denke ich. Absolut. Genau, wir sind natürlich auch unterwegs im Auftrag. Das ja. Welchen Herrn? Ähm das kann sich ja jeder selber raussuchen. Genau. Ne? Und man könnte jetzt auch sagen, äh, du, das kommt immer aus Budget an. So sieht es aus. Aber es gibt natürlich schon viele Anfragen dafür. Das heißt, äh, für solche Projekte, wo der Rizzo halt kocht oder der Rizzo das begleitet, äh, im Business Coaching sind wir unterwegs. Ne? Also für den einen oder anderen Kunden. Äh, sind wir im Mentalbereich unterwegs und äh, natürlich auch, was das, das Kochen an sich betrifft, ganz klar. Äh, was haben wir noch stehen? Private Coaching, yes, stehen neu auf der Agenda. Im Prinzip ein Kochen via Plattform, Zoom sage ich jetzt mal zum Beispiel oder mit äh, per Facetime oder wie auch immer. Telekochen. Sozusagen. Telekochen, Telekochen, das klingt gut, genau, Telekochen klingt geil. Äh, genau, das ist so das Grobe und Ganze erstmal. Aber wie läuft das denn ab? Also ich buche dann bei dir sozusagen ähm, irgendwie so ein Private-Koch-Coaching-Dings? Genau, ich schicke dir im Prinzip dazu eine To-Do-Liste für dich zu erstmal, was mhm. du zu tun hast, was wir für Equipment dafür brauchen. Natürlich eine Abstimmung, klar, was ihr gern kochen möchtet, logisch. Mhm. Äh, die Einkaufsliste könnte man sich noch äh, überlegen, wie man das gestaltet, ob man sagt, okay, ihr bekommt die Einkaufsliste und dann geht ihr in den Edeka-Markt eures Vertrauens und holt euch dort die Lebensmittel dazu oder anderen Markt oder Bauern oder wie auch immer. Und äh, dann gibt es einen gewissen Zeitpunkt, einen Termin, wo wir miteinander kochen. Mhm. Und dann, dann kochen wir gemeinsam, also via Kameratechnik. Ja? Das geht auch mit einem normalen Laptop oder mit einem Telefon oder wie auch immer. Mhm. Okay, cool. Jo, unsere Zukunftsvisionen 2021, absoluter Angriff, natürlich, ganz klar. Und äh, wir haben natürlich viele Partnerschaften geknüpft, auch in diesen letzten Monaten. Und auch Freunde gewonnen, muss ja auch Freunde dazu Freunde gewonnen. Sind ja nie nur Partner, sondern sind ja mittlerweile auch schon wirklich gute Freunde geworden. Richtig. Und da gibt es natürlich dieses geheime Projekt, mhm. was denke ich mal im ersten Quartal auf jeden Fall... Das sollten, wir, das sollten wir schaffen. Äh, natürlich weitere Kooperationen auf jeden Fall, da sind wir offen dafür. Regionale oh. Kooperation oder überregionale natürlich auch, keine Frage. Mhm. Und äh, Rizzo und Tour wird natürlich auch ein Thema werden. Oh ja. Rizzo und Tour mit äh, Land und Leute. Das heißt. Aber was heißt das? Land und Leute. Wir ziehen eigentlich mit unserem Lango oder mit was auch immer. Wir zwei fahren mit dem Mafiamobil los. Mit dem Mafiamobil los und äh, werden ja irgendwo mit jemandem zusammen, Auto bremsen. bremsen, anhalten, reingehen, reinplauzen und dann einfach ein geiles Essen machen. Geiles Essen machen und uns unterhalten. Und da könnt ihr übrigens, wer da Interesse und Bock drauf hat, auch schon mal vielleicht unten in den Kommentaren oder wo auch immer ihr da gerade Lust habt, uns zu kontaktieren, einfach mal reinschreiben, wenn ihr Bock drauf habt, hey, ich habe was ganz Spezielles, da kommt doch mal bei mir kochen, das würde ich gerne mal vorstellen, einfach Bescheid sagen. Genau. Wir sind für euch da. Ihr Lieben, lasst uns so langsam zum Abschluss kommen. Das äh, Jahr 2020 legt man die Akte Und jetzt heißt es auf ein Neues, mit viel Liebe... In Dankbarkeit und Vertrauen ganz einfach auf ein neues Jahr 2021 in diesem Sinne. Die zwei sind natürlich auch da und helfen uns eigentlich ständig, wo sie können und wie sie die Zeit auch finden. Das fetzt total. Absolut. Ich freue mich immer, wenn da mehr aussteigen als der Kai. Genau. Bim Justin hast du noch. genau. Justin, liebe Grüße. Geiles T-Shirt. Dann, hey. Alessio, was da ist ja mit, mit den Blumen? Ich habe keine Blumen zu Hause, aber ich habe ein Auto. Nee, das nee, war jetzt falsch rum. rum, war verkehrt rum. Ne? Mach anders. <lacht> Jeder in die Kamera, oder die, oder die, ist mir egal, am besten in die. Hey. Und ein Wunsch für 20e20. /20. Auf geht's. <lacht> Ich wünsche mir, dass wir endlich wieder in unseren Urlaub fahren können. Das ist mein Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass wir alle gesund bleiben das ist das A und O für uns dass wir fit bleiben ja? und äh, dass wir mit unserem Projekt noch mehr von euch begeistern können. Das, wäre, das würde mir sehr am Herzen liegen. Das wäre mein Wunsch. Bei mir ist ein bisschen uneigennützig, muss ich zugeben, weil so als ähm, Kindsvater denkt man natürlich als erstes immer an das Beste für die Kinder. Und ich würde mir wünschen, dass wir einfach eine affengeile Einschulungsparty feiern können und auch wollen. Das wäre mein Wunsch für nächstes Jahr, dass der Kleine ordentlich aus dem Kindergartenalter verabschiedet wird. Der König der Köche. Der König der Köche. Ja, Wunsch, 21 Wunsch, wäre mal wieder vor der Kamera zu stehen auf jeden Fall. Hm, können wieder, wir realisieren. Mal, mal wieder ein paar von den Kleinen, das heißt Kleinen, von den Jugendlichen zu inspirieren, mal wieder an die Herdbade zu gehen. Hm. Und ja, mal wieder mit ein paar Kumpels zu kaufen. das wäre so mein Wunsch für 21 Wunsch. Das kriegen wir hin. Cool, ich denke mal die lassen sich alle realisieren oder? Ich denke auch. Also in diesem Sinne 1 2 3 jeder macht einen Finger vor auf die Kamera. Auf welche? Auf 3. 1 2 3 Ciao. Ciao. Oder? Oder nicht. gut.